Ja, Wir sind das Projekt Goethe Campus, wir waren letztes Jahr schon da, da hießen wir aber Goethe-App. Den Namen mussten wir ändern und sind dann übergegangen in Goethe Campus, weil es ein bisschen lockerer wird, mehr näher an den Studenten, anstatt dieses starre Konstrukt Goethe Campus, das dann doch eher fürs Offizielle gilt. No, geht das? So ein bisschen? Na gut, dann klicken wir aber weiter. Das geht auch so. Gut, ja, nochmal kurz noch zu uns, wer wir sind, Michael Nomak und äh, studiert WIBI und Physik und äh, ja, ich bin Miran Zewig, ich studiere Informatik und äh, wir betreuen das Projekt seit jetzt eineinhalb Jahren und wir haben etwas Kleines vorbereitet im Rahmen des Self-Projektes, mussten wir ein kleines Werbevideo drehen Deswegen aufgepasst, jetzt geht's los. Ich musste extra vorher warnen. Neuigkeiten, Speisepläne, Campus E-Mail, Hochschulsport, Videos und vieles mehr. Unterricht in der und Finden mit der App Campus. Kostenfrei verfügbar, Herbst 2015. Das war das Projekt. Goethe Campus, selbst an der Goethe Universität Frankfurt. Ja, ich hoffe, es ist klar geworden. Wir haben eben versucht, ja, wir mussten Werbung machen und das ist eigentlich ein schönes, ein schönes Konstrukt und das erzählt, glaube ich, auch das, was es ausmacht. Das es ist eine App für Studenten von Studenten und äh, es soll eben auch mobilen Endgeräten zur Verfügung stehen. Ähm ja, wir sind wir drauf gekommen, also was war unser Problem? Wir hatten keinen Zugang zu den Informationen an einer zentralen Stelle. Wir hatten einfach nicht das Erlebnis, was man so kennt. Wenn ich auf Facebook gehe, habe ich meine Informationen, die ich irgendwie mir zusammengeklickt habe vorher, durch meine Likes. Und irgendwie gab es gab's das nicht an der Uni. Und dann sind wir hingegangen und haben gesagt, gut, dann, dann brauchen wir was und sind eben so auf das Goethe-Campus-Projekt, muss man jetzt natürlich sagen, gekommen. Was wir machen ist im Endeffekt, wir stellen die Informationen, die es bereits gibt, an einer zentralen Stelle zur Verfügung. Also wir machen da keine großen Berechnungen oder es gibt kein Login oder sowas, man kann da einfach drauf gehen, muss sich nicht anmelden und äh, dann kommt man eben an die Informationen, die man braucht. Ganz schnell, ganz easy, das war eigentlich das Ziel. Und äh, ja, unsere Lösung war von Anfang an eigentlich so eine mobile App, die sich dann aber zu einer Web-App, also zu einer Applikation im Web, äh, dann herauskristallisiert hat und mittlerweile. Ähm, ja, gibt, es, gibt es verschiedene Angebote auf der, auf, der, auf der Plattform, unter anderem Events, Neuigkeiten, also so also Events und Neuigkeiten von der Uni-Webseite, die mensa die uns immer wieder Ärger bereiten, <lacht> muss man ganz klar sagen, äh, eine gewisse Orientierung, also im Endeffekt so ein kleines Campus-Navi gibt es und ähm, Videos, Videos von verschiedenen Quellen, da muss man auch dazu sagen, es gibt einen YouTube-Kanal, es gibt E-Lecture-Portal, ich weiß gar nicht, was es noch gibt. Also, es gibt mehrere. Also, ja, und die versuchen wir halt auch darzustellen. Äh, genau. Unsere Zielgruppe richtet sich an, an Erstis, an Erstsemester oder Erststudierende, aber natürlich auch an Leute, die äh, bereits länger studieren. Also, ich könnte mir vorstellen, dass einige, äh, die im höheren Semester sind, auch gerne mal die Neuigkeiten der Uni lesen würden. Dann wären sie auch mal aktuell, was so, <lacht> was so abgeht an der Uni. Ähm, ja, was gibt es für Produkte? Also wir sind schon so weit, dass wir im App Store vertreten sind, im Google Play Store und natürlich online. Also wir sind quasi live da und da gibt es gleich die Einführung zu. Ein kleines genau. Video oder beziehungsweise eine Live-Vorführung. Das brauch's, ne? Du brauchst es nicht mehr. Also ich muss es freischalten, es ja, geht nur mit Fingerabdruck. Genau, gut. Ach, mit Fingerabdruck. Ja, also wir wollten euch die App mal zeigen, das Produkt, das wir jetzt zurzeit hier bereit haben, was als App runtergeladen kann, natürlich auch in der Webversion. Ähm, hier zeige ich das gerade auf dem Handy, Live-Übertragung. So würde das auf dem Handy aussehen, in einem schönen Blau gehalten, das an die Goethe-Uni erinnert. <lacht> ähm, auf der Hauptseite, wenn man die App öffnet, findet man diese Kategorien hier und man kann dann hier draufklicken und kann sich informieren, wie das Wetter gerade in Frankfurt ist. Die Goethe-Uni hat auch einen Twitter-Kanal. Die Tweets werden hier angezeigt. Das ist ganz praktisch, die Neuigkeiten, die danach kommen, die werden nicht so oft aktualisiert. Die Tweets sind schnelle Neuigkeiten, die mal gerade so getwittert werden, die kann man hier abrufen. Wie eben erwähnt, die Neuigkeiten, das sind die offiziellen Neuigkeiten, die auf der offiziellen Goethe-Uni gezeigt werden. Veranstaltungen haben wir. Und die Neuigkeiten vom Studentenwerk werden angezeigt. Neben den Neuigkeiten haben wir auch die Mensapläne für die verschiedenen Campus. Wenn wir hier auf Bockenheim gehen. Dann können wir uns den Tag aussuchen, heute ist Donnerstag, ja. die Preise werden angezeigt und die Speisen, die angeboten werden. Neben den Mensa-Plänen haben wir eine Navigation eingebaut, damit man sich auf dem Campus zurechtfindet. Man kann zum Beispiel seinen Standort anzeigen lassen, hier befinden wir uns gerade ungefähr, wo der blaue Punkt ist. Und daneben kann man natürlich auch suchen, wo man hin möchte, wenn wir jetzt, ja gut, Casino, da befinden wir uns, oder Casinoanbau zum Beispiel, wird angezeigt, wo das Gebäude sich befindet. Wir bieten auch eine Videoplattform. Hier haben wir jetzt Videos von YouTube eingebunden, zum Beispiel das Online-Tutorial der Bibliothek. Hier, das ist ganz praktisch für Studenten. Hier wird von der Bibliothek eine kurze Einführung angeboten, wie man sich in der Online-Bibliothek zurechtfindet und wie man dort recherchiert. Ja, jetzt kann man sich die Kapitel anschauen und ja, dann würde das Video auch gelaufen. Aber jetzt haben wir keinen Ton, hier, aber okay. Ähm, neben dem Online-Tutorial der Bibliothek haben wir auch Studium Digitale eingebaut. Hier sind ein, einige Videos vertreten und ähm, zufällige Videos der Goethe-Uni. Also aus dem YouTube-Kanal werden einfach fünf zufällige Videos jedes Mal ausgewählt. Hier muss ich zugeben, dass die Anzeige nicht gut gelungen ist. Das werden wir beheben. Die Namen sind zu lang für die Anzeige auf dem Handy. In der Webversion sieht das wesentlich besser aus. Aber hier kann man dann einfach mal zufällig schauen, was die Goethe Uni so für Videos im Angebot hat. Bei mehr haben wir Verlinkungen zu anderen Uni-internen. Instituten, zum Beispiel das Zentrum für Hochschulsport, das Studentenwerk und das kann man auch beliebig erweitern, was wir in Zukunft tun werden. Wir haben auch eine Webmail-Anbindung, hier kann man sich dann direkt einloggen und kann seine E-Mails abrufen. Ja, Das war es im Großen und Ganzen hier unten, kann man dann auch ein Feedback senden und hier wird nochmal deutlich gemacht, dass wir durch Self gefördert sind. So, jetzt muss ich hier noch mal ja, wie sieht das für die Zukunft aus mit der Goethe App? Wir wollten die Goethe App jetzt noch um einige Features erweitern. Auf jeden Fall sollte der E-Lecture-Feed rein, die Videos sollen da nicht direkt angezeigt werden, aber zumindest, falls mal ein neues Video von einem Fachbereich hochgeladen wird, oder von, ja, dann ähm, kann das kann man sehen, dass man sich das dann online anschauen kann. Wir wollten, falls irgendwelche freien Stellen für Studenten bereitstellen, äh, wollten wir das angeben, damit alle immer informiert sind, falls sie mal Geld brauchen. <lacht> Und nichts zu tun haben. Wir wollten die RMV-Pläne für die u bahn und Busse vom Campus weg einfügen. Nicht so, wie das in der RMV-App ist, dass das durchgehend aktualisiert wird, dafür haben wir die Möglichkeiten nicht, weil die Daten nicht frei zugänglich sind, aber zumindest die offiziellen Pläne, die feststehen, wollten wir einbauen. Das wäre schon mal ganz nützlich, damit man grob weiß, wann vielleicht der nächste Bus kommt oder ob man den verpasst oder sich noch mal beeilen müsste. Wir, haben, wir sind ja jetzt mehr auf, ein, auf das Campusleben gegangen und wollen dann natürlich auch die Cafés, Bars, Restaurants und Studentenpartys, die jetzt auch außerhalb von der Universität sich hier in der Umgebung befinden, mit anzeigen lassen. Die Navigation soll noch erweitert werden mit Routing, das heißt, der Weg wird direkt gezeigt, von, wie man von dem Standpunkt jetzt zu dem Ort hinkommt, wo man hin möchte. Und wir wollten. Die Gebäudeinformationen hinzufügen, wie wir das eben gezeigt haben, wenn ich ein Gebäude suche, soll dann gleich auch mit aufgeführt werden, wann das Gebäude offen ist oder die Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wie man sich wie man da gut hinkommt. Die Webadresse erreicht man unter den Adressen goethecampus.studiumdigitale.uni-Frankfurt.de abgekürzt goethecampus.sd und uni francode und ähm, es gibt aber einen uni-internen URL-Schortner, da kann man dann mit tinygu.de slash goethecampus auch auf die Webadresse kommen. Falls noch Anregungen da sind für unsere App oder Fragen, könnt ihr uns gerne kontaktieren unter der E-Mail-Adresse. Dann Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.